Herzlich willkommen zu diesem Fansystem Video Tutorial, wo es heute darum geht, wie du mit deiner Landingpage eine bessere Conversion erzeugst. Qualitatives Kundenwachstum mit System. Der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Ja, mein Name ist Christian Seigwasser und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich einmal in der Praxis an. Ich habe hier einmal ein paar Beispiele beigetragen, wie du nicht nur mit Google Optimierung, SEO, Google AdWords, bezahlter Werbung dafür sorgen kannst, dass Traffic-Verkehr auf deine Landingpage kommt und somit auch eine Conversion, das heißt, du Klickrate erzeugst, Besucher zu Interessenten und Kunden werden, sondern wie du das mit deinen ganz normalen herkömmlichen Techniken machst, wie du im Grunde dein Offline- und Online-Marketing verbindest. Das zeige ich dir einmal. Nehmen wir mal das erste Beispiel, ein Flyer. Du verteilst zum Beispiel Flyer für deine Affenfaust. Was eine Affenfaust ist, das erfährst du ganz einfach auf meinem Kanal in einem anderen Videotutorial. Eine Affenfaust ist ein Angebot, wo der Kunde nicht Nein sagen kann. Wie du dir sowas erstellst, wie gesagt, am besten einfach den Kanal abonnieren und einmal Affenfaust schauen. Hier schauen wir uns jetzt einmal unsere Affenfaust an. Das ist hier sozusagen der Flyer für ein Gratis-Workbook, was man zum Beispiel verteilen könnte in Geschäften, an Promotionständen, auf einem Messestand, an irgendwelchen Aktionen, wo du bist, wo du einfach Flyer auslegst, die jetzt aber nicht nur die Menschen informieren sollten, sondern im Idealfall dafür sorgen, dass sie jetzt zu einer Handlung auf deiner Landingpage animiert werden. Weil dann kannst du sogar messen und testen, wie erfolgreich war denn eine flyer verteilaktion Du kannst ja einem Flyer eine gewisse Landingpage hinterlegen. Du verteilst eine gewisse Menge Flyer und hast jetzt sofort eine Auswertung, wie viele Besucher hattest du auf deiner Seite. Wenn man das so betrachtet, kann Offline-Werbung auf einmal wieder richtig gut funktionieren, zusammen mit Online-Werbung. Und vor allen Dingen mache ich jetzt Offline-Werbung skalierbar und auch ausrechenbar. Nehmen wir uns mal den zweiten Bereich, den man nutzen kann, der auch nichts kostet fast. Ich meine, natürlich kosten Flyer ein paar Euro, aber was sind schon Flyer gegenüber teuren SEO oder Google AdWords Kampagnen? Nehmen wir mal den zweiten Bereich Social Media Marketing und zwar hier einfach mal einen klassischen Facebook Post. Hier der Facebook-Post, auch wieder gleiche Zielrichtung rund um das Thema Gratis- Workbook für Kundenwachstum downloaden. Ich schalte diesen Facebook-Post regelmäßig, sorge immer dafür, dass er wieder neuen Verkehr bekommt und vor allem das wichtigste Tipp dabei gleich, wenn du so einen Affenfaust-Post hast, wo etwas zum Download bereitsteht, dann markiere ihn so, dass er am besten oben auf der Seite fixiert wird. Das ist hier oben im Grunde diese Nadel, dieser kleine Pfeil hier oben. Wenn du dort runter, wenn du draufklickst, geht so ein Scroll-Abbau-Menü auf und dort kannst du oben fixieren machen. Somit rutscht jeder Facebook-Besucher auf deiner Seite automatisch über diesen Post. Egal wie alt er ist, er steht immer oben als erstes. Heißt, du postest zum Beispiel was Neues, er geht auf deine Seite und als allererstes wird ihm dann aber erst immer wieder das angezeigt. Damit erzeugen wir Handlungen. Hier zum Beispiel mit dem Call to Action mehr dazu. Klick da drauf, will dieses Gratis-Workbook downloaden. Ja, wo landet er? Wieder auf deiner Landingpage. Somit hast du schon wieder dafür gesorgt, dass Verkehr auf deine Landingpage kommt und hast vor allen Dingen so Social Media auf deine Landingpage umgeleitet. Gucken wir uns so noch einen dritten Bereich an, den Klassiker, eine Google AdWords Anzeige. Entweder du bist sowieso oben schon platziert oder du schaltest eben auf gewisse Suchbegriffe einer Google AdWords Anzeige. Auch die sollte natürlich im Idealfall wieder auf deine Landingpage verweisen und nicht irgendwo in irgendeiner Webseite landen. Denn wie könnte sowas aussehen? Qualitatives Kundenwachstum, gratis Workbook downloaden. Wenn ich jetzt draufklicke und lande irgendwo einfach auf deiner Website. Tja, dann habe ich meistens den Besucher schon wieder verloren, weil er dachte sich, ich wollte doch was downloaden. Warum soll ich mich jetzt über dieses gesamte Produktsortiment informieren? Wichtig ist, alle Bereiche sollten, du kannst es noch erweitern, um ganz, ganz viele Tools, aber diese drei als Beispiel hier sollten natürlich dann immer auf eine Landingpage kommen, wo es dann auch nur um den Download dieses Produktes geht, dieser Dienstleistung. Bei mir ist das das Workbook. Workbook, über 40 Seiten deiner eigenen Marketingstrategie direkt erstellen. Mit diesem Workbook kann der Kunde wirklich schon einen riesen Nutzen für sein Marketing rausziehen und hat das erste grobe Konstrukt, ein Fundament für sein Marketing-System. Wenn er das begeistert fand, ja, dann teilen auch viele diesen Post diesen und liken das Ganze und somit verbreitet es von ganz alleine. Innerhalb des Workbooks ist natürlich wieder der nächste Schritt, wie geht die Reise weiter. Aber jeder kann ja auch entscheiden, ob er die Reise weiter mit mir geht oder aussteigt. Wie kommt er jetzt allerdings zu diesem Workbook? Das ist der Klassiker und zwar das Opt-in-Fenster. Heißt, er kommt auf die Landingpage oder sogar direkt auf das Opt-in-Fenster. Weil was anderes will er jetzt eigentlich nicht. Er will doch nur das Workbook downloaden. Bei mir ist sehr einfach gehalten. Einfach nur Vorname und E-Mail-Adresse eingeben, Call to Action, unten wieder klicken, also Handlungsaufforderung, hier klicken und direkt zum Download. Somit habe ich ihm einen hohen Nutzen geboten mit dieser Marketingstrategie, die er sicherstellen kann. Und er muss lediglich dafür seinen Vornamen und seine E-Mail-Adresse eingeben. Heißt also wenig Invest für viel Nutzen sorgt am Ende zu einer hohen Conversion. Und dazu habe ich noch dafür gesorgt, dass ich auch andere Kanäle nutze, außer nur online und offline mit online verbinde. Was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse noch einmal zusammen die wichtigsten Punkte im Überblick. Erstens, offline mit online verbinden. Was bedeutet das? Egal welche Werbemaßnahmen du offline startest, Promotionstände, irgendwo eine Aktion, eine Flyer-Kampagne, irgendwo etwas verteilen, Netzwerktreffen, was auch immer, sorge immer dafür, dass du diesen Kanal, den du offline bedienst, auch online Immer auswerten kannst. Heißt also, was hat ein Besuch auf einem Kongress und so weiter erzeugt? Drück, drucke dort auf dem Flyer, auf deine Visitenkarte, was auch immer, im Idealfall eine Affenfaust drauf, dass er einen Anreiz hat, deine Seite zu besuchen und im Idealfall nicht die Website, sondern die Landingpage, wo er sich einträgt und etwas bekommt. Dann hast du schon den ersten wichtigen Punkt gemacht, um andere Menschen immer wieder auf deine Landingpage zu bringen. Zweitens, Social Media auf Landingpages umleiten. Es bringt nicht so viel, wenn die Kunden nur im Social-Media-Kanal bleiben. Denn dann sind sie für dich anonym. Was wollen wir von ihnen haben? Die Kontaktdaten oder vielleicht sogar einen Verkauf auslösen. Und mindestens die E-Mail-Adresse ist Pflicht. Toll ist es natürlich auch, wenn du noch die Telefonnummer hast, dann kannst du ihn gleich auf verschiedenen Kanälen immer wieder kontaktieren. E-Mail-Adresse mit Vorname ist allerdings basic, sorgt natürlich für eine höhere Eintragungsquote, denn je mehr du abfragst, umso mehr sinkt die Eintragungswahrscheinlichkeit deines Besuchers. Drittens, Nutzen für Kontaktdaten bieten. Es bringt nichts, wenn du einfach nur sagst, hier zum Newsletter eintragen. Das machen zwar sehr viele, kann auch zum Erfolg führen, allerdings wird die Quote relativ gering sein. Denn wenn ich nichts davon habe, mich irgendwo einzutragen, ja, warum sollte ich dann meine Daten preisgeben? Aus meiner Sicht sollten wir immer nutzen, der hochwertig ist, liefern und somit im Grunde etwas bieten dafür, dass er mir seine Kontaktdaten gibt. Und ich finde, das ist auch mehr als fair. Wenn du diese drei Tipps plus das, was ich dir eben gerade erklärt habe, beachtest, dann garantiere ich dir, dass wahrscheinlich schon viel mehr Verkehr auf deiner Landingpage ist und sich auch deine Conversion erhöht. Weil das ist doch der ganze Aufwand, wofür wir das machen. Interessante neue Interessenten für uns gewinnen. Ja, möchtest du mehr über qualitatives Kundenwachstum mit System erfahren? Dann klicke am besten gleich auf den Link unterhalb dieses Videos und abonniere diesen Kanal oder aber für mehr Infos, um noch mehr rund um das Thema Marketing zu erfahren. Außerdem kannst du auch auf www.kundenwachstum.de noch viel mehr Wissen bekommen. Podcasts, Downloads, Best Practice, Erfahrungsberichte und vieles, vieles mehr findest, direkt, findest du direkt auf meiner Seite www.kundenwachstum.de. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.